Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 2 voraus. Zumindest siehe links unten. Wir sind jetzt bei Prozentrechnung und machen wir jetzt hier Kombinationsaufgaben, wo mehrere Prozentrechnungen nacheinander stattfinden. Beispiel sofort, die Produzenten eines Filmes hatten vor dem Schnitt 5 Stunden Material. Beim ersten Schnitt haben sie 70% geschnitten. Das war Ihnen aber doch zu kurz. Da haben Sie eine neue, um 20% länger als der geschnittene Film, Version gemacht. Berechnen Sie die Dauer der letzten Version. Ja, wie macht man das jetzt? Da haben wir ganz einfach zwei Schritte. Der Wert ganz am Anfang, wie viel Prozent ist der? Haben wir eher gelernt: 100% ist hier gegeben. 5 Stunden. Das ist ja gegeben am Anfang. Wir hatten vor dem Schnitt 5 Stunden. Das wurde um 70% geschnitten. Also wenn man 70% schneidet, dann bleibt von Anfangswert, also 100% minus 70, bleibt 30%. Schreiben wir diese Information auf. 100% sind 5 Stunden, 30%, also was bleibt? Wie viele Stunden sind das? Hm, 1,5 Stunden. Ich weiß nicht warum, das haben sie nicht gemacht. also die Produzenten. Und sie wollen das länger machen. Also diesen Film, diesen diese Zeit und nicht die 5 Stunden, diese Zeit haben sie um 20% verlängert. Also vergessen wir jetzt, dass sie den Film geschnitten haben und nehmen wir nur diesen Schritt jetzt. Dass, sie, dass wir 1,5 Stunden haben und wir wollen sie 20% verlängern. Am Anfang war es 100%, 20% mehr, es wird 120%. Und vergessen wir komplett, dass wir etwas vorher hatten. Ja? Das ist jetzt der Anfangswert. Damit fangen wir jetzt in diesem Fall an. Ich hoffe, dass es klar ist. Ja? Und das bedeutet jetzt, wenn wir jetzt mit, dem, mit diesem Wert hier anfangen, dass dieser Wert hier, 1,5 Stunden, dass es jetzt 100% ist. Und dieser Wert, dieses 100%, wird um 20% verlängert. Das bedeutet jetzt, schreiben wir das auf, 1,5 Stunden sind 100%. 120 also um 20 verlängert. Wie viele Stunden sind es? Ganz einfach, wie wir die Schlüsselrechnung -Geler gelernt haben. Schreck gegenüber, mal durch die andere Zahl. Das ist 1,8 Stunden. Und somit haben wir das gerechnet. Schauen wir jetzt auch die Umkehraufgabe. Die Produzenten eines Filmes hatten vor dem Schnitt zu viel Material. Selbstverständlich, das ist immer so. Beim ersten Schnitt haben sie 80 geschnitten. Oioioi. In der Regel ist es viel mehr, aber wie auch immer. Das war ihnen aber doch zu kurz, daher haben sie eine neue, um 15% längere als der geschnittene Film-Version gemacht. Die letzte Version dauert 1,61 Stunden. Berechnen Sie die ursprüngliche Dauer, also die Dauer des ungeschnittenen Films. Ganz, ganz am Anfang. Jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, das wird schon klar sein. <lacht> Vergessen wir jetzt zunächst einmal, dass der, dass der Film geschnitten wird, wurde. Machen wir jetzt hier diese ganz, ganz kurze Version in der Mitte. Ja? Und diese kurze Version wurde um 15% verlängert. Die kurze Version, ganz, ganz kurze. Also, am Anfang hatten wir, vergessen wir ganz, ganz am Anfang, nehmen wir das nur allein, ja? Am Anfang hatten wir diese kurze Version und die wurde um 15% verlängert, ja? Okay, aber wir wissen nicht, wie viel es am Anfang da ist. Also die, wie viel diese kürzeste, die allerkürzeste Version war, das wissen wir nicht. Ja? Also das bedeutet, das müssen wir berechnen. Wir wissen aber, wie viel dann nach der Verlängerung das Ganze war. 1,61 Stunden. Das bedeutet, dass hier, die kurze Version, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass es 100% und das hier um 15% verlängert wurde. Also es war... 100%, und das wissen wir nicht, also x, und das wurde 15% verlängert, und das wissen wir ja, das war am Ende 1,61 Stunden. 15% verlängert, also das war 100 plus 15, 115% insgesamt. Und wenn wir jetzt die Rechnung machen, dann kommen wir auf 1,4 1 Stunden. Ja, So war diese ganz, ganz, ganz kurze Version in der Mitte. Also nachdem der viel Geschnitten wurde. Das bedeutet, jetzt dieser Wert ist bevor sie verlängert wurde, aber nachdem diese, äh, der Film geschnitten wurde. Vergessen wir jetzt, dass der Film verlängert wurde, bleiben wir beim Schneiden. Schneiden, ja? Beim Schnitt. Beim, äh, beim Schnitt. <lacht> da schon, äh, ja. Sprachfehler sind bei solchen Sachen immer zu erwarten. So, ähm, und gehen wir jetzt weiter. 1,4 Stunden war der Film nach dem Schnitt. Und vor der Verlängerung, aber jetzt sind wir auf nach dem Schnitt konzentriert. Wie, wie lang war er vor dem Schnitt? Der Film wurde 80% geschnitten. Ja? Das bedeutet, am Anfang war er 100%, eh klar. Wurde 80% geschnitten, wie viel bleibt es dann? 100 minus 80, 20%. Und das war jetzt dann 1,4 Stunden nach dem Schnitt. Okay, schreiben wir das auf als Schlussrechnung. 100% am Anfang, das wissen wir noch nicht. Ja, das war x und am Ende, nachdem es 80% geschnitten wurde, es bleiben 20%, das war 1,4 Stunden. Und wenn man das berechnet, findet man heraus, es gab 7 Stunden ungeschnittenes Material. Und so arbeitet man, wenn man Kombinationen hat, Kombinationen von Schlussrechnungen hat. Also man muss in jedem Schritt unabhängig denken. Und wenn der Wert am Anfang gegeben ist, fängt man von Anfang an, ja, der Anfangswert ist gegeben, ist 100%, dann ist ein neuer Wert äh, als Ergebnis da. Und diesen neuen Wert benutzt man als neuen Anfangswert, um den zweiten äh, Schritt zu machen und Umgekehrt, wenn der Wert ganz am Ende gegeben ist, ja, dann benutzt man dann diesen Wert einen Schritt zurück und der, das Gefragte wird 100% sein. Machen wir einen Schritt zurück, ja, haben wir hier gemacht. Und dann, wenn noch ein Schritt zurück gemacht werden muss, macht man das, aber der neue Wert äh, ist dazu zu berechnen mit dem neuen Prozentsatz. Vielen, vielen Dank.